Und wenn ich jetzt N gedrückt halte, dann kann ich singen. Hallo. ja, meine Mutter, die fährt gerne auf den Bach. Und dann fährt er da rein und sagt ganz gern Guten Tag. Ich dusch mich jeden Tag. Der bewegt ja auch den Mund. Und ich bin der Manuel. Ich hab kosch gefärbte Haare und ich ess ganz schön viel Mehl. Ja, meine Mutter, die fährt gerne auf dem Und dann fährt er da rein und sagt uns gern guten Tag Hallo, hallo, ich dusch mich jeden Tag Und ich bin der Wahloid, ich hab' den Burschen, färbte Haare Und ich ess' ganz schöne Mehl Ja, meine Mutter, die fährt gerne auf dem Und dann fährt er da rein und sagt uns gern guten Tag Hallo, hallo jeden Tag Und ich bin der Mann ich hab Haare Und ich ess ganz schön viel mehr. Und ich bin der Manu. Ich fährt dann auf den Bach und dann fährt er da rein und sagt uns gern Guten Tag. Hallo, hallo, ich dusch mich jeden Tag und ich bin da warm und ich hab die Haare und ich esse ganz schön. Ich geh ins Bett. Gute Nacht, Leute. Ich hab genug vom Leben. Ich hab genug von Leben, ich schlaf jetzt. Da kann ich, ich mich Tag und Ich bin der Aloe. Ich hab durchgefärbte Haare. Ich bin der Aloe. Hallo. Hallo. Und ich bin der Aloe. Ich geh ins Bett. Gute Nacht, Leute. Ich hab genug vom Leben. Ihr genug von dem Schlaf jetzt.